Glauben Sie, Sie wären das Kind gewesen, das den Mut hat, nicht einfach nachzuplappern, was alle sagen, und nicht den Kaiser Kleider angedichtet hätten, die er gar nicht trägt? Klar, glauben wir alle, wir würden uns nicht täuschen lassen. Aber sehen Sie Ihren Partner, wie er ist? Oder sehen Sie ihn in Kleider, die die Medien Ihnen ständig einreden? Es gibt zwei Gründe, warum es so schwer ist zu beurteilen, ob der Kaiser Kleider trägt. Aber zuerst muss ich sie über das Märchen selbst aufklären. In der Beschreibung des Märchens wird behauptet, dass alle Erwachsenen zwar gesehen haben und wussten, dass der Kaiser keine Kleider trägt, aber, um nicht dumm zu erscheinen, es nicht erwähnten. Die moderne Wissenschaft lässt aber eine andere Erklärung vermuten. Erstens haben viele Untersuchungen nachgewiesen, dass wir in unseren Köpfen oft tatsächlich sehen, was uns eingeredet wird, wir sehen könnten. Also haben wahrscheinlich viele Bürger in ihren Köpfen Kleider am Kaiser tatsächlich gesehen, weil ausführlich in der königlichen Presse darüber berichtet wurde. Deshalb, wenn Sie überall hören und lesen, Pass auf, ob dein Partner nicht toxisch, narzisstisch oder sonst eine schwerwiegende Persönlichkeitsstörung hat und sie sehr anschaulich die Symptome beschrieben bekommen, dann kann es leicht sein, dass sie tatsächlich sehen, wovor sie gewarnt werden. Zweitens, es ist in der Psychologie auch bekannt, dass man glaubt, etwas geschieht häufig, weil man oft davon hört. Viele Menschen glauben, Fliegen ist gefährlicher, als auf eine Leiter steigen, weil das eine jedes Mal in der Presse erscheint, während es, wenn es passiert und das zweite nur, wenn man im Flugzeug von der Leiter fällt. Also, wenn Sie das Kind sein wollen, das unbeeinflusst Ihre wichtigste Person beurteilt und nicht einer der leicht beeinflussten, nachklappernden Bürger, schauen Sie Ihren Partner direkt an. Und nicht durch Verlautbarungen in den Medien.